Ich bin glücklich und gesund, wir sind glücklich und gesund. Meine sind gesund und deine sind gesund. Zellen tanzen amüsant im Kreise drehend wie im Sand. Fliegen können wir noch nicht, umso größer ist die Pflicht. Einer für alle und alle Vereinen, Geschwister vereinen auch mit vier Beinen. Ich bin glücklich und gesund, wir sind glücklich und gesund. Früher Vogel fängt den Ohrwurm und fragt sich dann warum, satt ist er doch schon vom Saat, er dachte wohl er sei noch dumm, aber er ist glücklich und gesund. Ich bin glücklich und gesund, wir sind glücklich und gesund. Eines Tages kommt der Schluss, doch danach wird er zum Kuss. Sieh dir mal den Himmel an, tausend Stufen bis zum Traum. Schiffe schwimmen hin und her, winken allen hinterher. Sie sind glücklich und gesund, wir sind glücklich und gesund. Allheilmittel gibt es viel, veredel dich doch wie im Spiel. Geduld zum Gedeihen ist die Gabe zum Verleihen. Ich bin glücklich und gesund, wir sind glücklich und gesund. Seins deins meins keins, Freiheit führt zur Ewigkeit ohne solche Einsamkeit. Fröhlichkeit und Heiterkeit ist in uns schon immer, Lachen ist gesund und Tränen gibt es nimmer. Jubel einfach herzlich weiter und der Weg wird sich erleichtern tief in dich hinein und schon wirst du bei allen sein. Du bist glücklich und gesund, wir sind glücklich und gesund.